Hallo, in diesem Video fasse ich einmal die wichtigsten Informationen zum physikalischen Druck zusammen. Der physikalische Druck bezieht sich mindestens auf zwei Größen. Einerseits die Fläche A und eine senkrecht darauf wirkende Kraft F. Und das Verhältnis dieser beiden Größen zueinander, das ist der physikalische Druck. Eine mögliche Definition wäre daher, der Druck steht für das Verhältnis der senkrecht auf eine Fläche wirkenden Kraft F und der Größe der Fläche A. Die physikalische Formel, die das Ganze zusammenfasst, lässt sich ganz einfach merken. Wenn ich mir die rechte Skizze nämlich anschaue, oben steht ein F, unten ein A. Nur noch ein Bruchstrich dazu gedacht und schon habe ich die Formel für den physikalischen Druck. P ist gleich F durch A. Ihr seht schon, P ist das Formelzeichen für den Druck und das stammt aus dem Englischen für das Wort Pressure. Die Einheit für den Druck wäre dann Newton pro Quadratmeter, wenn ich einfach die Standardeinheiten für die Kraft und für die Fläche einsetze. Oder ein Newton pro Quadratmeter ist genau dasselbe wie ein Pascal. Diese Größe wurde nur extra zu Ehren des Physikers Pascal eingeführt. Bar ist auch noch eine geläufige Einheit für den Druck, wobei ein Bar gleich 100.000 Pascal entsprechen und das ist in etwa der normale Luftdruck. Hier nun ein erstes Anwendungsbeispiel zum Auflagedruck. In dem Bild erkennst du ein paar Schneeschuhe und mit Schneeschuhen bin ich in der Lage, durch pulverigen Schnee zu laufen, ohne dabei tief einzusinken. Eine mögliche Anwendungsaufgabe könnte daher lauten, berechne die Fläche, die ein Schneeschuh mindestens haben muss, wenn eine Person eine Masse von 70 Kilogramm hat und der Schnee maximal mit einem Druck von 7000 Pascal belastet werden kann, ohne nachzugeben. Also ohne tief in den Schnee einzusinken. Man erkennt, einige Größen sind schon gegeben, nämlich der Druck 7000 Newton pro Quadratmeter, bzw. 7000 Pascal, und eine Masse von 70 Kilogramm. Gesucht ist die Fläche A. Als Ansatz kann ich einerseits die Formel von vorhin benutzen, P ist gleich F durch A, aber man sieht schon, hm, eine Kraft ist ja gar nicht in dem Text konkret genannt, aber eine Masse und das Verhältnis von Masse und Kraft erhalte ich durch die Gewichtskraft und F ist gleich Masse mal Ortsfaktor G. Das A ist hier in der Formel links allerdings noch im Nenner. Das heißt, ich muss die Formel auch noch umstellen, indem ich zuerst mit A multipliziere. Dann erhalte ich P mal A ist gleich F und auch noch durch P teile, dann habe ich A ist gleich F durch P. Jetzt bin ich auch soweit, die gegebenen Größen alle einzusetzen. Beginnen wir mit der Berechnung der Kraft, Masse mal gerundetem Ortsfaktor, entweder 9,81 oder hier in meinem Beispiel einfach 10 Newton pro Kilogramm, sind 700 Newton als Kraft, die auf den Schneeschuh wirkt und in die umgestellte Formel eingesetzt, ergibt das dann 700 Newton durch 7000 Newton pro Quadratmeter. Das Newton kürzt sich raus, das Quadratmeter im Doppelbruch wandert in den Zähler und ich erhalte eine Fläche von 0,1 Quadratmeter. Damit man sich das Ganze konkreter vorstellen kann, noch einmal in Quadratzentimetern umgerechnet. 1000 Quadratzentimeter wären das, beziehungsweise eine Fläche von 20 mal 50 Zentimetern. Das ist die Fläche, die ein Schuh mindestens haben muss. Denn wenn ich das Ganze für zwei Schuhe benutzen würde und ein Bein hochnehme, dann würde ich ja einsinken. Also 1000 Quadratzentimeter ist die Fläche für einen einzelnen Schuh. Und ich finde, das kommt auch ganz gut mit dem hin, was man da auf dem Bild erkennt. Als zweites Anwendungsbeispiel habe ich mir eine Aufgabe zum Gasdruck überlegt. Das kennst du sicherlich selbst vom Fahrrad Fahrradaufpumpen. Je praller der Reifen werden soll, desto anstrengender wird es. Und eine mögliche Aufgabe hierzu wäre, erläutere, wieso es immer schwerer wird, einen Reifen immer weiter aufzupumpen. Beachte hier besonders das erste Wort erläutere. Wenn du mir einfach schreibst, der Druck wird immer größer und deshalb wird es immer schwerer, den Reifen aufzupumpen, das wäre zwar eine gute Erklärung, ist aber noch keine Erläuterung. Erläutere bedeutet, ich muss das Ganze irgendwie nachvollziehbar und anschaulich darstellen. Dazu habe ich mal eine kleine Skizze vorbereitet. Wir stellen uns vor, die Luftmoleküle befinden sich hier in einem geschlossenen Raum, ähnlich wie in dem Reifen. Und wenn ich jetzt immer mehr Luftmoleküle in diesen geschlossenen Raum bringe, dann wird es ziemlich eng. Das kennst du bestimmt von einer Busfahrt. Je mehr Leute reinkommen in den Bus, desto enger wird es, man stößt immer häufiger mal gegeneinander und es passiert auch mal hin und wieder, dass man mal gegen die Tür oder gegen das Fenster gedrückt wird und das gleiche passiert mit den Luftteilchen auch. Je mehr Luftteilchen sich in diesem geschlossenen Raum befinden, desto häufiger stoßen sie aneinander und desto häufiger stoßen sie auch an die Außenwände und der Druck wird immer größer. Außerdem wird es auch für weitere Fahrgäste immer schwerer reinzukommen, das heißt übertragen auf unser Luftpumpenbeispiel wäre eine Erläuterung, durch das Aufpumpen gelangen immer mehr Luftmoleküle in den Reifen, welche eine Kraft nach außen ausüben, sodass der Druck steigt und es schwerer wird, mehr Luft hinzuzufügen. Das würde an sich schon als Erläuterung ausreichen, aber ich möchte noch kurz besprechen, was eigentlich in der Luftpumpe dabei passiert der Luftpumpe passiert nämlich das Gegenteil. Wir haben einen Raum, in dem sich Luftmoleküle befinden und der wird zusammengedrückt, wenn ich pumpe. Die gleichen Luftmoleküle sind jetzt in einem kleineren Raum und auch in diesem Fall stoßen die Teilchen häufiger gegen die Wände und der Druck wird in diesem Fall ebenfalls größer. Der Umkehrschluss wäre allerdings auch richtig. Wenn der Raum größer wird und die Luftteilchen gleich bleiben, dann würde der Druck sinken. Ist das nicht bei dem Reifen auch der Fall? Wenn ich pumpe, dann bleibt der Reifen ja nicht gleich groß, sondern der dehnt sich aus. Und dann könnte ich auch argumentieren, dass der Druck ja dann eigentlich sinken und nicht steigen müsste. Nun, das stimmt. Solange der Reifen noch ganz platt ist, ist es ja auch leicht, ihn immer weiter aufzupumpen, weil er sich mit ausdehnt. Aber irgendwann ist eben eine Grenze erreicht und der Reifen behält seine Form bei und es kommen nur noch Luftteilchen hinzu. Das heißt, eine Ergänzung zu der Erläuterung wäre, solange sich das Volumen des Reifens beim Pumpen vergrößert, steigt der Druck allerdings nicht, da die Teilchen auch mehr Platz bekommen. Jetzt noch ein wichtiges Anwendungsbeispiel aus der Technik, konkret einer hydraulischen Anlage. Die ist da oben in der Skizze dargestellt. Wir haben einmal die Fläche A1 links und einmal die Fläche A2 rechts. Das beide ist mit einem Gehäuse ummantelt und da drin befindet sich eine Flüssigkeit, häufig Öl. Und wenn jetzt nun auf die linke Fläche A1 eine Kraft wirkt, dann habe ich hier einerseits den Druck P1 und durch die Flüssigkeit wird natürlich die Kraft weitergeleitet und ich habe auch auf der anderen Seite einen Druck P2. Der Grund, warum man hier Flüssigkeiten statt Gasen verwendet, wie bei der Luftpumpe, ist, die Moleküle sind in der Flüssigkeit schon so eng beieinander, dass sie sich nicht weiter zusammendrücken lassen und der Druck auf beiden Seiten gleich sein muss. Mathematisch ausgedrückt kann ich also auch schreiben, F1 durch A1 ist gleich P1. Und das ist genau das gleiche wie P2 bzw. F2 durch A2. Wenn ich jetzt, wie in dem Bild da oben, den Fall betrachte, dass A2 also immer größer wird, dann muss auch F2 größer werden, damit das Verhältnis dieser beiden Größen immer noch konstant bleibt. Also auch in dieser Skizze wäre es korrekt einzuzeichnen, dass die Kraft F2 jetzt viel größer geworden ist. Das kann man sich technisch zunutze machen. Wenn ich zum Beispiel eine sehr schwere Last anheben möchte und dafür eine größere Kraft brauche, zum Beispiel in einer Hebebühne oder bei einer Zange, die eine sehr, sehr große Kraft ausüben soll, dann kann ich auch die Hydraulik benutzen und dadurch eine Kraft massiv verstärken. Hierzu mal ein Rechenbeispiel. Stellen wir uns vor, wir haben eine Kraft F1 von 100 Newton und eine Fläche links A1 von 1 Quadratmeter und ich möchte es schaffen, dass meine Kraft verfünffacht wird, also am Ende 500 Newton hat. Dann brauche ich allerdings auch eine größere Fläche A2. Und wie groß soll die sein? Als Ansatz nehme ich die Formel links unten. Und lasse das P weg, denn man müsste es theoretisch gar nicht ausrechnen. Man kann es natürlich ausrechnen und dann über einen Zwischenschritt das Problem lösen. Aber ich gehe jetzt mal hier den direkten Weg ohne den Druck auszurechnen. Dafür muss ich die Formel allerdings noch in ein paar Schritten umstellen. Denn man sieht ja schon, dass A2 steht nicht alleine da. Zunächst einmal multipliziere ich mit A2, damit es endlich in den Zähler kommt. Dann erscheint das auf der linken Seite F1 durch A1 mal A2 ist gleich F2. Das A1 im Nenner auf der linken Seite stört jetzt allerdings und ich multipliziere mit A1. Dann bleibt übrig F1 mal A2 ist gleich F2 mal A1 und zu guter Letzt noch durch F1 geteilt, damit das A2 auch wirklich alleine da steht. Und wir haben A2 ist gleich F2 mal A1. Das zusammengeteilt durch F1. Jetzt kann ich die Größen von oben alle einsetzen. Also 500 Newton mal 1 Quadratmeter durch 100 Newton. Und die Fläche A2 muss 5 Quadratmeter sein. Also wenn ich die Kraft verfünffachen möchte, dann muss ich auch die Fläche verfünffachen. Und zum Schluss noch eine schnelle Zusammenfassung zum Schweredruck. Der schwere Druck wird besonders in Flüssigkeiten deutlich und wir stellen uns einmal vor, ein Mensch befände sich am Boden eines großen Sees, hier rechts dargestellt. Dann lastet auf ihm die Wassersäule, hier dunkelblau eingezeichnet, und die hat ein ordentliches Gewicht und übt eine Gewichtskraft Fg auf den Körper aus. Die Formel für die Gewichtskraft kam vorhin schon vor, hier noch einmal aufgeschrieben. Also f ist gleich m mal g. Die Masse des Wassers kann ich jetzt auch noch ersetzen durch Dichte mal Volumen des Wassers. Und die Formel wird länger zu Rho mal v mal g. Das v kann ich jetzt ebenfalls ersetzen, indem ich mir angucke, dass die Wassersäule ja einen gewissen Querschnitt hat, nämlich a als Grundfläche und eine gewisse Höhe h. Und das Produkt dieser beiden ist das Volumen. Das heißt, die Formel wird noch einmal etwas länger. F ist gleich Rho mal H mal G. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, nun, ich wollte doch gar nichts über Kräfte erzählen in dieser Tiefe, sondern ich möchte etwas über den Druck erfahren, der in dieser Tiefe lastet. Das erfolgt im nächsten Schritt. Wenn ich jetzt nämlich beide Seiten durch A teile, Erhalte ich auf der linken Seite F durch A und auf der anderen Seite sieht man schon, dass A kürzt sich raus. Und das F durch A, man erinnere sich an den Anfang, das ist ja die Definition für den Druck. Das heißt, der schwere Druck berechnet sich dadurch, dass ich die Dichte der Flüssigkeitssäule mal der Höhe der Flüssigkeitssäule mal dem Ortsfaktor rechne. Außerdem wird hier auch deutlich, warum der schwere Druck besonders in Flüssigkeiten deutlich wird. Da der schwere Druck ja direkt von der Dichte abhängt und die Dichte in Flüssigkeiten viel größer ist als in Gasen, erkennt man, warum der Druck eben sehr schnell ansteigt, wenn ich tauche, aber nur sehr leicht abnimmt, wenn ich zum Beispiel auf einen Berg steige, da die Luft ja eine geringere Dichte hat. Jetzt noch ein kleines Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, ich tauche 10 Meter tief und das Wasser hat eine Dichte von etwa 1000 Kilogramm pro Kubikmeter und der Ortsfaktor ist gut gerundet 10 Newton pro Kilogramm. Dann erhalte ich einen schweren Druck von 100.000 Newton pro Quadratmeter und das ist ein Bar. Ein Bar kam schon in der ersten Folie vor. Das ist der Luftdruck. Das heißt, erstaunlicherweise hat die Luft die über mir lastet genau das gleiche Gewicht wie eine Wassersäule von 10 Metern höher. Also den Luftdruck sollte manch unterschätzen, der ist tatsächlich sehr groß. Und wer schon mal versucht hat, 10 Meter zu tauchen, der merkt, der Druck wird ganz schön groß. Es drückt ganz schön an den Ohren. Also den Luftdruck nicht unterschätzen. So, das war's mit dem Video. Und viel Spaß noch.